Weiter sollten wir uns dann insbesondere fragen, ob es um die, Zitat, automatische Verarbeitung mit Digitalrechnern geht, so heißt es im Duden der Informatik, den der Wikipedia-Eintrag zitiert. Denn auch wenn automatisierte Prozesse weiterhin eine wichtige Rolle spielen, vor allem im Kleinen, werden Computer heutzutage ganz wesentlich interaktiv genutzt.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 Der Computer als Ganzes, das Gerät, in dem, in dem diese Software ausgeführt wird, ist natürlich erst recht gegenständlich. Manchmal ist er zugegebenermaßen sehr klein oder gut versteckt.